zwei worte zu seiner person zu sagen kommt aus dem iran hat international gearbeitet und ist jetzt als freier ich mal, personal oder persönlicher berater tätig wenn ich das so richtig wiedergegeben habe dann bitte ich dich auf die WD. Ich freue mich hier zu sein weil es ist eine gruppe die tatsächlich sehr gerne anderen unterstützt bei Verbesserungen auch in eigenen Bereich, persönlichen Bereich. Es gibt natürlich auch hypothetische Fragen äh, über peinliche Sachen, die einem passiert sind, die oh wow, immer wieder passieren. Wenn ich Einstein jetzt zitieren darf, er sagt, wenn jemand, also wenn es eine Person gibt, der nie irgendwas falsch gemacht hat in seinem Leben, dann hat er noch nie irgendwas Neues gemacht. Und wir sind alle Leute, die neue Sachen wagen die uns einfach verbessern wollen und uns auch gegenseitig unterstützen. Und ich denke mal, wenn, wenn ich das jetzt sage, dann trifft das auch wahrscheinlich sehr viele Leute, die anderen gerne helfen. Wenn ich eine Situation mir denke, wo, wo ich helfen wollte, und die Person hat meine Hilfe nicht so gerne angenommen, hat mich einfach zurückgeschlagen oder ich konnte der Person einfach nicht helfen wegen meiner Unfähigkeit oder was auch immer, dann habe ich meistens zwei Möglichkeiten. Entweder sage ich okay, schaue ich auf die Person, ich habe kein Interesse mehr, du lässt dich sowieso nicht helfen, dann guck mal, wo du bleibst. Oder aber ich übernehme diese Hoffnungslosigkeit zum bestimmten Teil, wo ich denke, okay, ich konnte dieser Person nicht helfen und wenn ich dann mit dieser Person vielleicht emotional oder beruflich oder finanziell noch verbunden bin und das dann auch machen muss, dann übernehme ich komplett diese Hoffnungslosigkeit Ich fühle mich einfach schlecht, jedes Mal, wenn ich einfach eine Person sehe, die ich liebe, aber die Person lässt sich aber nicht helfen. Diese Situation kann man mit einer Hand verändern. Man mag vielleicht am Anfang denken, okay, hier, ich mache eine Pause, und da habe ich geholfen, oder halt diese Richtung. Das ist aber auch die Struktur, die wir jetzt nämlich verfolgen werden. Das heißt, wir fangen mit dem kleinen Finger an. Diese Person ist meistens nicht immer sich bewusst, was tatsächlich falsch ist. Ich habe mit sehr vielen Drogensüchtigen gearbeitet und da ist meistens gar nicht klar, dass Droge tatsächlich das Problem ist. Die sehen die Drogen oft als eine Lösung für andere Probleme, die sie haben. Wenn ich einen Drogensüchtigen frage, okay, was ist denn das Problem bei dir, dann sagt er, ja, ich habe halt kein Geld oder die Polizei hat mir meine Fensterputzgeräte alle weggeklaut und ich kann nicht mehr richtig arbeiten, jetzt habe ich kein Geld mehr oder meine Schwester gibt mir kein Geld mehr. Das heißt, das Problem, was jetzt in dem Moment tatsächlich bewusst ist, mag viel kleiner sein, so wie das kleine Finger. Da würde ich aber auch anfangen. Dass, also ich, wenn ich jemand tatsächlich helfen will, dann soll ich ihn da abholen, wo er ist. Ich kann ja nicht dahin stehen und hier jemandem helfen. Das heißt, ich, ich finde das, was klein da ist, und ich versuche herauszufinden, in welchen anderen Bereichen wirkt diese Situation tatsächlich nach. Das heißt, die Person sagt, okay, ich kann dieses kleine Problem nicht lösen. Das heißt, okay, wie wirkt sich das sonst aus in deinem Leben? Es ist Vielleicht äh, sagt, ich habe kein Geld zum Beispiel. Das ist ja sehr oft das Problem, was man sonst auch hat. Ich sage, okay, wenn du das Geld nicht hast, wo wirkt sich das denn aus? Wie wirkt sich das tatsächlich aus? Sag ja, dann habe ich halt Schmerzen, dann muss ich klauen gehen und dann gibt es ja Ärger mit der Polizei und was auch immer alles. Ich sage ja, wie sieht das denn aus mit deinen Geschwistern oder Eltern? Wie sieht das gesundheitlich aus? Wie sieht das halt beruflich aus? Oder wenn du tatsächlich eine Freundin haben willst, eine Familie gründen willst oder was auch immer. Das heißt, ich kann das Kleine ein bisschen größer machen. Wie das nächste dem Ringfinger. Ich kann auch zeitlich das Ding vergrößern, dass ich sage, okay, wie lange ist denn das Problem da? Was stellst du dir vor, wie das jetzt in Zukunft aussieht? In fünf Jahren, in zehn Jahren. Das Problem wird einfach größer. Und die Person wird sich einfach bewusst, dass es sich verschlimmern kann. Man bekommt Angst vor Verschlechterung. Der nächste Bereich ist Haben wir Kinder hier? Nein. Scheiß drauf, ich mache jetzt was anderes. Das heißt, dieser Finger, wenn ich Angst habe, dass es sich verschlechtert, dann will ich das nicht mehr so haben. Egal wie, ich möchte von dieser Situation einfach weg. Ich weiß zwar noch nicht, wohin oder was ich verändern will, aber ich verlange nach einer Veränderung. Ich möchte einfach eine Veränderung sehen. Hauptsache, irgendjemand hilft mir oder was auch immer, das weiß ich nicht. Ich glaube vielleicht noch gar nicht, dass mir irgendjemand helfen kann, aber ich möchte eine Veränderung machen. Wenn ich das habe, dann kann ich den Zeigefinger benutzen, und mir einfach bewusst werden, wo ich denn hin will. Das heißt, ich sage, da wo ich bin, möchte ich das nicht hin. Was wäre denn das Gegenteil? Dahin. So möchte ich leben. So möchte ich sein am Ende. Und wenn ich dahin zeige, finde ich meistens irgendjemand, der mir vielleicht Hoffnung geben kann. Man sagt, okay, du kannst weitermachen. Und da kann ich einfach die Hand reichen und die Person ranziehen. Und ich brauche einfach keine Faust. Ich brauche auch keinen Schlag. Und das ist im Endeffekt... Etwas, was ich einfach mit auf den Weg geben will. Das heißt, zusammengefasst, haben wir den kleinen Finger. Wir finden irgendwas Kleines. Wir machen das größer, so dass die Person einfach bewusst wird, dass es einfach sich verschlechtern kann. Dann suchen wir nach einer Veränderung. Das muss nicht immer der Zeigefinger oder was auch immer, der Stinkelfinger sein. Also als nächstes finden wir eine Richtung, die tatsächlich eine Verbesserung bedeutet. Und dann gibt es einfach Hoffnung.